haben Sie schon mal was von Dublin 2 gehört? Nein. Nee. Nein. Nein. Habe ich schon mal was von gehört, sagt mir aber im Moment nichts. Nee, niemals. Nee. Nee. Überhaupt nicht, nie davon gehört. Äh, nein, das sagt mir gar nichts. Nein. Nee. Und von der Drittstaatenregelung? Nee, auch nicht so. Äh, auch nicht. Auch nicht? Oh, leider nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht dass wenn man hier einen Asylantrag stellen möchte, beziehungsweise in einem anderen europäischen Land, dass man dann nicht vorher in einem europäischen Land eingereist sein darf. Also wenn ich, wenn ich über Österreich nach Deutschland komme, dann werde ich nach Österreich zurückgeschickt, bzw. gleich wieder raus. Ähm, was halten Sie davon? Es gibt ja ein Grundrecht auf Asyl, glaube ich. Auf diese Art und Weise kann man es wahrscheinlich sehr schön umgehen, ja. dass hier keine Anträge gestellt werden. Insofern äh, finde ich es eigentlich nicht fair. Was glauben Sie, wie viele Flüchtlinge gibt es denn weltweit? Oh, Schätzung. Pff. Millionen, glaube ich. Ich würde sagen, vielleicht 20 Millionen. Oh Gott, keine Ahnung. Wie viele Menschen gibt es denn? <lacht> es sind 44 Millionen. Was glauben Sie, wie viel versuchen in Deutschland Asylanträge zu stellen? Sagen wir mal in diesem Jahr. Auf der Welt sind 44 Millionen. Eine Million? Ich denke, die wenigsten, weil die meisten kommen, glaube ich, illegal und stellen jetzt keinen Antrag hier. Also, ich denke, dass es wirklich vielleicht nicht mal vielleicht 10 Prozent sind. Von den 44 Millionen? Ja, was ich nicht mal glaube. Ich denke, vielleicht 1 Prozent, 2 Prozent. Ich bin auch so her angekommen, yeah. aber ich denke jetzt nicht mehr wie früher. Früher war immer Deutschland wie bei uns Beispiel. Ich komme aus der Türkei, ich bin ein Kurde und war für, mich, äh, für uns war ein Goldland, äh, Land. Yeah. auch für Freiheit. Haben Sie eine Idee, äh, wo der Großteil der anderen 44 Millionen bleibt? Nein. Nur ein kleiner Hinweis: In Pakistan leben zwei Millionen Flüchtlinge. Ja, aber ich meine, besser, dass sie dort helfen kann, aber nicht mehr hierher mitbringen. Besser ihre Heimat lassen, aber wenn sie Geld hast, etwas zu geben, helfen kann. Meine gut. Meinung. Was wären Gründe, die dich beispielsweise dazu bringen könnten, Deutschland verlassen zu müssen? Zu müssen oder zu wollen. Flüchtling zu werden. Ähm, naja, wenn ich unterdrückt werde, wenn ich ähm, nicht mehr frei sein kann, wenn die Politik so schlecht ist, dass sie mir gar nicht gefällt oder die Situation. Oder keine Arbeit da ist, kein Geld da ist, man sich vorstellt, woanders wäre es besser. Ja, wenn es einen Bürgerkrieg oder so geben würde, sonst nein. Nein. Hm. Glauben Sie, dass man das noch irgendwie auf europäischer Ebene zurückdrehen könnte? Also die EU ist ja so ein supranationales Gebilde, ist auch ja so ein Herrschaftsapparat. Ist die Frage, ob dieser Apparat daran Interesse hat. Und zurzeit arbeitet der ja eher daran, dass der mit anderen Ländern, die an die EU grenzen, Abkommen schließt, dass die Flüchtlinge abhalten, nach Europa zu kommen. Ähm, ich, ich denke, dass das eigentlich dem Gedanken, dass man jetzt in Europa alles irgendwie relativ gerecht und gleich verteilt, was ja irgendwie ja zumindest ähm, mal so angedacht war, dass das dem natürlich nicht wirklich entspricht. Also man müsste die Länder sozusagen entschädigen dann dafür entsprechend. Mhm. Ähm, ja, oder es einfach gleich verteilen.